Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW Boss hier vom Boss Channel Number no. meine Freunde. Und ja, das ist hier keine Fata Morgana wie Casey's neues Album, meine Freunde. Meine Stimme wieder zu hören, ja, kleiner Freestyle hier am Anfang. Sondern wirklich die Realität, ja. Und zwar nach langer Zeit mal wieder ein Video, also nach dem Track jetzt, der, keine Ahnung, wann rauskam. Aber auf jeden Fall, ich dachte mir so, ich brauche eine künstlerische Pause, meine Freunde. Nach so einem krassen Meisterwerk habe ich mir das einfach mal gegönnt. Nein, nein, Spaß, Freunde. Aber nein, ich dachte mir so... Ich muss mal wieder Videos produzieren, um meine Abonnenten mal wieder ein bisschen zu unterhalten. Weil letzte Zeit YouTube, ihr wisst, nur Bullshit, meine Freunde. Und es kann sich der Boss natürlich nicht ähm, lumpen lassen, wie Waschlumpen, meine Freunde. Er muss sich jetzt einfach wieder bosshaften Shit produzieren. Aber das ist jetzt auch nicht nur meine eigene Überzeugung, meine Freunde, sondern auch, ja, viele Leute haben so gesagt, ja, Boss, du musst mal wieder ein bisschen was machen. Du musst mal wieder ein bisschen was durchstarten, dies, das. Unterhalte mal wieder deine Fans. Zum Beispiel auch hier guter Kollege on point, X on point. meinte auch immer, hier Boss, du musst doch mal wieder die Lappen unter, ja, unter der Fittiche halten oder wie das heißt, so unter Zaun, kein Plan, ihr wisst schon was ich meine. Und da dachte ich mir so, ja okay, mache ich das, mache ich das, mal wieder ein Video für euch. Und ich versuche jetzt auch wirklich wieder so ein bisschen Regelmaß da reinzubringen, so in der Woche zwei Videos oder sowas oder erstmal in der Woche ein Video, mal schauen wie sich das so ergibt weil ja, so kann es echt nicht weitergehen. Und ich habe schon so gemerkt, die meisten Leute so auf YouTube, die sind schon so ganz anders geworden. ja? Also jetzt nicht so diese äh, Videomacher, so, also die Leute, die Videos machen, sondern die Zuschauer, meine Freunde. Weil da fehlt halt einfach so diese bosshafte Gene jetzt in denen, weil sie mich nicht mehr schauen. sind jetzt quasi die ganzen Zuschauer mehr so lappenhaft geworden, ja. Und Freunde, da möchte ich euch weiterhelfen, dass ihr wieder ein bisschen bosshafter werdet. Und ja, ganz einfach. Nur ich habe ein Problem, meine Freunde. Und zwar. Ich zock nicht und ich weiß auch jetzt nicht, ob das jetzt so krass ist, wenn ich jetzt immer so Gameplays von anderen im Hintergrund äh, benutze, meine Freunde. Oh, und deswegen dachte ich mir so, okay, könnte ich ja eventuell machen, aber ich könnte auch mal so vielleicht einen neuen Weg einschlagen, ja, wie Szene von den Deutschen an Wochenenden immer, meine Freunde. Und zwar dachte ich mir so, hm, was könnte ich machen? Und zwar, viele wissen es ja so, die mich so kennen oder die so von mir gehört haben. Und zwar habe ich ja schon einen relativ rasanten und gefährlichen Lifestyle, so als Hustler, meine Freunde. Und da dachte ich mir so, könnte ich ja vielleicht euch ab und zu mal so auf so einen Tag mit mir quasi mitnehmen, was ich so erlebe, so in meiner Hut, dies, das. Weil ich denke mal, das wird für die ein oder anderen ja, ähm, Menschen, die halt nicht so einen krassen und gefährlichen Lifestyle wie ich haben, schon so ein bisschen interessant sein. Und deswegen dachte ich mir, könnte ich das mal so ein bisschen ja, euch quasi näher bringen, wie lupen, kleiner Freestyle hier vom Boss. Und ja, wenn ihr da wirklich mal Interesse habt, schreibt das mal in die Kommentare, weil ich denke mal, es wäre auch mal was Neues, so ein, bisschen, so ein bisschen realer Shit so auf YouTube, meine Freunde, ja, jetzt nicht so meine alten Videos, die waren natürlich auch realer Shit, aber nur vom Hören, meine Freunde, ja, das wäre dann quasi zweisinnig realer Shit, hören und sehen, vielleicht auch mal ab und zu mit Kollegen One oder so mal schauen, wenn er sich da traut, so in die gefährlichen Seiten meines Lebens mit einzusteigen, meine Freunde. Ich glaube es eher nicht, mal schauen, ob er da Bock drauf hat. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Oder gameplay Commentaries kommen aber jetzt auch. Also ich, am Anfang mache ich erstmal beides und dann schaue ich mal, was sich da besser durchsetzen wird. Ja, wie in so einem Boxkampf wird auch das stärkere Überleben. Und so wird es dann auch quasi mit diesen Ideen sein, meine Freunde. Und bald kommt ja auch hier, ähm, wie soll ich sagen, dieses neue Call of duty kommen ja auch bald raus, ich weiß jetzt gerade gar nicht wie es heißt ich denke mal Call of Duty irgendwas krasses auf jeden Fall, keine Ahnung, vielleicht spielt es auch mal wieder vielleicht wenn es mir bock macht, würde ich vielleicht wieder sogar so durchstarten wie Black Ops 2 oder Black Ops 1 oder keine Ahnung also die Leute die mich halt damals schon gehabt, die wissen ja, dass ich da noch relativ viel gezockt habe sogar und sogar ja schon ganz gut war meine Freunde, wird der ein oder andere auch bestätigen können wie Bestätiger oder Bestatter, kleiner free Server boss und vielleicht wird es dann auch wieder kommen, mal schauen. Muss man sich halt alles ergeben, weil man kann nicht in die Zukunft schauen. Ist auch so ein Sprichwort von mir. Die Zukunft wird zeigen, was die Zukunft dir vorher noch nicht gezeigt hat. Ja? Quasi so ein, kleines, ähm, ja, so ein kleiner Spruch mal zum Nachdenken für die einen oder anderen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr aber schon mal einen Daumen nach oben ähm, begleiten. Und schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, wie euch die Idee gefallen hat. Also quasi... So Ein Tag mit dem Boss, also jetzt nicht einmal, sondern halt öfter, weil mein Tagesablauf schon immer relativ verschieden ist. Nicht immer so derselbe Lifestyle. Same shit, different day. So läuft es beim Boss nicht, sondern shit different every day. So mehr. Und ja, auf jeden Fall Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Euer Boss, all oh, of the bitches, no homo. Skurr. Skurr.